<lacht> wir sind am Camperstop in Torbole. Hier steht unser Bus. Das ist jetzt übrigens eins der letzten Videos mit diesem Bus. Der ist nämlich schon angezahlt und jetzt kommt auch bald der neue. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Sondern was machen wir? Äh, wir fahren heute um die 1900 Höhenmeter Richtung. Hä? Äh? Aber so viel ist es doch gar nicht. Ist nicht so viel. Nein, also wir fahren Breite di Guille, Paso Roquetta, das wären so 12, 1300 Höhenmeter. Und später gibt es dann geile Nudeln beim Panorama Café, aber davor kommt natürlich ein Megatrail. Und auch bei uns ist diesmal nicht so gutes Wetter, aber es hilft ja nichts, radeln kann man trotzdem. Ich Bei Petra, der Tropfen an der Nase bildet. Dann springt der Motor an, oder? Wie ist es wirklich? Ja, kann sein. Das hat Nico rausgefunden. Aber das ja ja, die anderen stehen im Rückreisestau. Wir gehen Und erstmal wir auf. Im Tour. Regen. Ja, wir fahren im Regen. Aber noch wenig, oder? Ja, noch wenig. Das wird schon werden. Ja, es sind ein paar Schauer angesagt. Das wird nichts helfen. Da müssen wir durch. Man muss sich selber überwinden, bei schlechtem Wetter loszufahren. Echt Aber es lohnt sich halt von dem her, weil einfach so viel weniger los ist. Wow. Das ist schon immer richtig gut, finde ich. Finde ich auch. Du musstest dich doch auch überwinden. Natürlich. Jetzt nochmal einen super Blick über den See. Uh. Und wir sind doch nicht die Einzigen, die unterwegs sind. So leer kriegt man die Ponale Straße selten. Deswegen nochmal eine kleine Aufnahme für euch. Die ist zwar bekannt wie ein bunter Hund und trotzdem einfach ultra schön finde ich. Gerade jetzt, nachdem sie neu hergerichtet worden ist, die neue Absteuerung ist schon auch wirklich, wirklich gut geworden. Wenn die Italiener was bauen und Bock drauf haben, dann kennen Sie es schon richtig gut, finde ich. Nico lacht mich gerade aus, jetzt wird es nämlich steil und ich habe meine Gabel gerade runtergespannt. Gabel runterspannen. Das ist spitze. Super, ich mach's nicht. <lacht> Aber er hat nachher Rückenprobleme. Hm? Ja, genau. Auf jeden Fall wird es jetzt gefühlt senkrecht und dafür sind wir aber dann schnell oben, das ist eigentlich ganz gut. Ach ja und, jetzt zeigen wir ja mal meinen Spiegel ah, könnt ihr das sehen? Ich habe heute die gleiche Brille auf, wie an sonnigen Tagen, nur jetzt ist das Glas ganz hell geworden und man braucht eigentlich nur eine Brille für gutes und schlechtes Wetter. Da seht ihr wieder die unbändige Petra von hinten. Sie tretet rein, was das Zeug hält, um mir zu zeigen, wo der Hammer hängt. Geld ja ja. Weil wenn ich jetzt vorfahren würde, dann würde sie das Messer auspacken, zwischen die Zähne reinklemmen und hinter mir herfahren. Weil ihr uns immer wieder fragt, wie wir jetzt im Betrieb zufrieden sind. Sag Boah, ist mal. der Sattel geil. Wie ein Sofa. Nicht gelogen. Das hat er gerade einfach so gesagt. Das habe ich gesagt, sag mal nochmal. Weil das wirklich spannend. Gewinnt einfach schnell Höhe und es sieht einfach sau cool aus da unten. Wenn ihr das seht. Und das Wetter ist einfach perfekt, weil die Sa Sonne nicht so runterknallt. Und ja, es läuft echt gut. Habe ich zu viel versprochen. Jetzt war sie nicht mehr hinter mir. Jetzt fleucht und kreucht schon hinter mir. Da ist sie. Typisch wie das Messer zwischen den Zähnen. Ja, ja. Und wie geht's dir, Scheißerchen? Ja, passt schon. Läuft soweit. Ja. bin schon warm gefahren. Der Tropfen der Nase schaut hin. Ich habe Nico wieder eingeholt. Pipi Pause beendet. Aber er hat sich lange vor mir gehalten jetzt. Muss man schon dazu sein. Habe ich schon gut bemühen müssen. Also aufgeholt habe ich ihn ja. Aber jetzt gibt er irgendwie Gas. Ich kann mich halten. Überholen schaffe ich aber nicht. Diese kleine Zecke hängt mir immer im Nacken. Juhu! Beide oh. geschafft! Mega gut. Mega gut. Ich dachte, ich bin super. voll unfähig Ich hab's geschafft. Happy. Essen. Du bist gemein. Findest super. So, und das ist jetzt dieser letzte ganz steile Stich über den Weg auf der Wiese. Puh. So das liegt dem Nico ja recht gut. Und mir nicht. Und für alle, die es nicht so dringend wissen wollen, manchmal ist man schiebend auch schneller als sie fahren. Aber es ist tapfer. Yeah, sau gut ich bin jetzt fit, jetzt kann ich hinterher. Kraft sparen. Ja. damit sind wir oben angekommen und schaut mal, was wir trotz schlechtem Wetter eigentlich für einen Blick ganz über den See haben dürfen. Geil, oh Wow, wow, wow, wow, geil! I'm mm -hmm. Jetzt Essen. Mmh. <lacht> Schaut mal, jetzt ist es schon ein bisschen dunkler geworden. Wow, und du siehst noch viel besser aus, Spatzel. Ich sollte immer die Brille tragen. Also am Bier lag lagst nicht. es nicht zu hm? ja, oh. ne? so scharf? Ist. Tot vom Rand. So cool. Oh nein, das Oh Gott, da ist gleich noch einer! Ха-ха-ха. <laughs> Ja. gemerkt wie gut Nico heute runtergekommen ist, der fährt ja wie heute schon bei der Auffahrt der erwähnt mein altes Hardtail, also halt selbst aufgebaut, aber den Rahmen von früher. Schreibt mal in die Kommentare, wer das gerade noch aus den ganz alten Videos kennt, da wäre ich neugierig. Ja wie taugt es dir? Ja also es ist halt zurück zu den Wurzeln, im Endeffekt ich habe mit Hardtail angefangen und ich bin angenehm überrascht was so ein 29er Hardtail eigentlich leistet, also eigentlich sehr sehr geil und weil man, man merkt einfach mal mit wie wenig Geld man eigentlich Radfahren gehen kann, weil wenn man mal so ein bisschen drauf schaut, okay, es ist eine komplette Diore-Schaltgruppe nur, es sind Diore Bremsen, weil eine Fox 36, die eigentlich schon ins neue Rad gehört. Äh, ja, den neuen Lenker, den neuen Vorbau, also ich habe es wirklich aus neuen und alten Teilen zusammengebaut. Und äh, ja, muss sagen, ich bin mega angenehm überrascht, wie gut es in den Trails ist und wie sicher man damit eigentlich runterkommt. Und es braucht halt nicht immer das Radel für 10.000 Euro, sondern das macht auch so. Was kostet der Hobel, ja, ich glaube, ich habe es vor ein paar Jahren eben, also 2018, für 1.850 gekauft habe, Aber damals Hopelaufräder, ich bin es mit 27.5 gefahren, reingetan und so. In Summe wird es mich so 2,3 gekostet haben. Aber wenn man einfach nur ums Radfahren fahren will, dass man sagt, scheiß drauf, ich brauche nichts purple ist oder so, dann kann man auf jeden Fall für unter 2.000 Euro ja, mit einem Enduro-Hardtail ja. ähm, schon ordentlich was anfangen. Aber muss man auch, daher, dass die Räder so knapp sind, Enduro-Hardtail kostet so... 2.000 Euro aufwärts. Ja, aber du kannst ja auch ein gebrauchtes nehmen. Also ich würde sagen... Wir gehen jetzt aber vom Neuen aus. Spatzlöcke. Ja, damit ist unser Gart. Urlaub leider schon wieder beendet. Wir schwenken noch ein Panorama-Dings für euch. Und hoffen, es hat euch gefallen. Aussicht ist genial hier. Sagt für Servus.